Herr Professor Stöber, was ist denn die Ursache eines Hörverlustes? Um die, die Ursache des Hörverlustes äh, zu erklären, muss ich Ihnen zunächst das Hören erklären. Mhm. Das Hören funktioniert so, dass Schall über den Gehörgang, das Trommelfell und das Mittelohr eines Innenohr geleitet wird im mhm. Innenohr. Wir haben ja auch ein Modell in der Hörschnecke. Im Innenohr wird dann der Schall umgewandelt in elektrische Nervenimpulse. Mhm. In aller Regel ist es so, dass bei einem Hörverlust die Haarzellen, die Sinneszellen im Innenohr geschädigt sind. Mhm. Wenn denn ein Hörverlust in einem mittelstark ausgeprägten Bereich vorliegt, kann das noch sehr gut kompensiert werden durch ein Hörgerät. Mhm. Auch funktioniert es noch, wenn eine deutlich stärkere Hörschädigung vorliegt durch einen in nurschaden. Aber diese technische Möglichkeit stößt dann an ihre Grenzen. Und was tut man denn dann auch, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen? Ja, Patienten beklagen ja dann oft, dass sie zwar Töne hören, aber die Sprache nicht mehr gut verstehen. Mhm. Hörgeräte stoßen dann tatsächlich an ihre Grenzen und dann äh, kommt eine Methode zum Tragen, die sich als Cochlea-Implantation bezeichnet. Mhm. Ein Cochlea-Implantat ist also ein Implantat, das in die Cochlea, in die Hörschnecke eingeführt wird. Mhm. Also hier in dem? Genau, hier in diesem Bereich. Und mhm. ähm, bei dieser Methode wird ein Implantat direkt in die Hörschnecke eingebracht. Das Implantat erzeugt dann einen elektrischen Reiz der auf den Hörnerven übertragen wird und direkt an das Hörzentrum, an den Hörnerven und an das Gehirn übersandt wird. wie funktioniert denn so ein cochlea -Implantat? Wie schaut es aus und wie funktioniert das? Das Cochlea-Implantat arbeitet so, dass es eigentlich aus zwei Teilen besteht. Das ist der innere Teil, der hinter dem Ohr über eine circa zweistündige Operation unter die Haut implantiert wird. Das Implantat arbeitet so, dass ein äußerer Teil, der sogenannte Sprachprozessor, den Schall aufnimmt, die Sprache übersetzt und die Sprache in unterschiedliche Frequenzen zerlegt, mhm. dann mit einem Funksignal von außen durch die geschlossene Haut an das unter der Haut liegende Implantat sendet und das innere Implantat erzeugt dann einen Nervenimpuls, der direkt auf den Hörnerven abgegeben wird. Die Natur hat uns äh, den wunderbaren Gefallen getan, dass die Hörschnecke so organisiert ist, dass tiefe und hohe Töne äh, wie eine Tonleiter äh, organisiert und voneinander getrennt sind, mhm. sodass äh, das Gehörte und die jeweils äh, zerlegten Frequenzen an den genau richtigen Ort in der Hörschnecke abgegeben werden können, und dadurch nicht nur einen Ton hören, sondern tatsächlich ein Sprachverstehen für die so versorgten Patienten resultiert. Und wie sind die Erfolgschancen als sie implantiert haben? Die hängen sehr stark davon ab, wie lange eine Hörminderung vorgelegen hat. Entscheidend ist, dass das Ohr der Patient einmal gehört hat. Dann ist die Ertaubungsdauer gar nicht so entscheidend. Die Erfolgsaussichten sind inzwischen so, dass wir davon ausgehen dürfen, dass die allermeisten Patienten ein freies Sprachverstehen erreichen, auch in der Regel in der Lage sind, zu telefonieren und unangestrengt Kommunikation wieder zu betreiben. Und gibt es denn noch Risiken? Wie bei jeder Operation existieren auch bei einer cochlea Risiken. Die Risiken befinden sich aber heute auf einem Niveau einer normalen Ohroperation. Mhm. Das Risiko ist also sehr überschaubar, zumindest in einer Klinik, die große Erfahrung hat mit der cochlea Daher sind die Anfangsschwierigkeiten, die vor vielen Jahren, denn diese Methode ist ja inzwischen schon fast 30 Jahre alt, existiert haben, lange überwunden. Und in der Regel handelt es sich hier um ein Verfahren, das ohne große Gefahr für den Patienten angewendet werden kann. Und welche Voraussetzungen beeinflussen das Ergebnis bei der CE-Implantation? Nun, entscheidend ist, dass einmal eine Hörfähigkeit vorgelegen hat auf dem Ohr, die wieder reaktiviert werden kann. Je kürzer die Ertaubungsdauer ist, desto besser wird in der Regel das Ergebnis. Aber es gibt auch Faktoren, die schwer für uns zu erfassen sind. Die Motivation des Patienten spielt auch eine große Rolle, damit der Wille, das Hören wieder zu erlernen, das Hörtraining zu absolvieren, also die Schulung, die Rehabilitation zu durchlaufen. Das ist für uns ein Gesamtpaket, das dann eine Prognose abzeichnen lässt. In der Regel haben wir günstige Voraussetzungen mit einer kurzen Ertaubungsdauer mit in der Vergangenheit gutem Hörvermögen und einer hohen Motivation auf mhm. der Patientenseite. Schön, wunderbar. Vielen Dank. Gerne.